3 oh. so. Minuten und das Spiel ist alledig. Ja? Ja, tut würdest das kaufen, wie blöd ich spiele mit geht Das geht doch keine Kuhhau. Doch, doch, doch, das geht. Ja, sehr ja, schön. Ja, so. so. Nein, ich wollte ich wollt den Fuß einhängen. Den Fuß und dann mit dem nö? Nein. Nee. Also wie werden kleine Raumschiffe gemacht? Äh, Größere nee, erstmal. Also. Genau. Kassel. <lacht> du Ja, was heißt das? Da <lacht> Donnerheim. Oh. Ich kommt dann jetzt schlecht, schlecht. schlecht, schlecht, Also, ich hab schon weiter. Meine Freunde haben wir es ja schon mal. Vielleicht kannst du es gegen ein anderes Gebäude schieben. Und das damit flippen oder so. Das ist aber auch nicht scheiße. Uh, Wir können jetzt das Schiff da so rausdrehen. Uh, das ist ja eine interessante Stellung. Hey, hey, hey! <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Schwerer Durchbruch beim Verschlag abtauschen Schaden ab Wow, wow, wow, wow. Hey, hey, hey, hey. Ich muss mal weg. Hab, hab ich dich gerufen? Nee, noch nicht. Aber du hast es wieder hingestellt. Nee, nee, nee, nee, ich hab versucht. Doch, doch, es steht wieder, es ist richtig rum. Du hast es hingekriegt. Okay. Jetzt ja wirklich schmutzig, ja. er steht, steht wieder. Ja, er steht wieder. Er steht wieder, schau, wieder. schau oh, doch mal. Okay, wie hast du gut gemacht? Schau doch mal, er steht, ja, ja. ja. steht wieder. er steht wieder. Ob der Kasten ich noch fliegt? Das, das ist fliegt so all, das, na ja alles. Naja, gut, das, das können wir jetzt noch... Das müssen wir jetzt noch prüfen, aber... Aber jetzt schau mal hier, wie, wie viele kleine Schiffe das da draußen sind. <lacht> Pass ab, du hast dein Landing hier nicht draußen, ne? Echt? Puh. Ja. Nicht, dass du hier gleich explodierst und alles mit <lacht> <lacht> Genau, nee, dann hätten wir auch Spaß, genau. <lacht> okay, versuchen wir mal, ob man da wieder einsteigen kann in das Ding. Ich glaube, ich habe die, die, die Türe gerade eingetreten. In der Tat, das eine Landing hier, das sieht auch sehr ungesund aus. <lacht> ah. ich komme wieder rein. Jetzt geht's wieder los. Ah, die beiden Pakete sind auch noch da, ist das nicht schön. Ja, kommt wieder rein. <lacht> Mensch. Okay, ich gehe mal das andere Paket holen. Und dann versuche ich mal die Mühle zu starten. <lacht> ei, ei, ei, ei.